Hallo meine Pokefreunde und Pukenen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Pokémon Blau. Wir sind hier in der Höhle stehen geblieben. In der ähm im Mondberg. Nicht in der Höhle, im Berg. Im Mondberg. Und wir sind hier am Ende angelangt. Aber da war da war noch Trainer, deshalb bekämpfe ich die natürlich als erstes, ne? <lacht> ich bin gemein. Aber hier war noch Trainer. Muss ich mal sehen, was die noch machen. Obwohl, ich glaube, hier geht's weiter. Stimmt, ich glaube, hier geht weit. Äh, egal, wir kämpfen erstmal gegen den und dann schauen wir nochmal zurück. Bist du auch auf Forschungsreise? Na, geht zum ein Was machst du denn da? Dein Klamotten in der Höhle. Ja, Entschuldigung, es ist ein Berg. Ist auch nicht so das Feinste, ne? Also wir gehen, wir gehen die Items aus und ich bin auch schon bald KO. Ich möchte jetzt hier nicht Game Over gehen, noch kurz am Ende des Berges. Der Berg ist eigentlich nicht so lang, aber ist sehr, sehr nervig. Oh, nice Level 19, läuft bei dir. Noch ungefähr 12 Level Ups und dann haben wir, was? Radfratz. Mann, geh weg mit deinem Radfratz, die kannst du hier nirgendwo benutzen. Wir Also, wir haben ja bald September und ihr wisst ja, zumindest die meisten von mir wissen es. In September kommt für die Virtual Console, also für 3 das und so, Nein, ich mich nicht tauschen. Ähm, hier die zweite Gen draus. Ja, als Virtual Console, wie gesagt. Und ja, da freue ich mich auch schon. Ich werde es eventuell auch noch für Let's Play. Aber wir sind wahrscheinlich doch wieder auf Emulator. Ja, <lacht> Ich kann es einfach nicht aufnehmen momentan. So also ein Mist verloren! Ja, komm, wie war das? Ich glaub, da gab es also noch nicht das Ende. So, tschüss. Und, ja. Gehen wir weiter. Da. Ja, doch, ich glaub, da geht's noch. Nicht. Geh weg, Opa. Okay, doch, doch hier geht Okay, gut. Sorry, ich dachte, hier wäre schon das Ende, weil das so, genauso so aussieht wie das Ende. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Du Hacker. <lacht> Sitzt nur auf dem Hocker. Du bist locker. Wir fahren keine freshen Rhymes ein, Junge! <lacht> ich sollte dich lieber lassen, sonst kriege ich noch Tränen. Oh Gott, <lacht> sei! Oh, jetzt bin ich wieder verwirrt, das wetten? Ja, jetzt schlage ich mir selber in die Fresse. Ja, macht voll Sinn. Ja, Alter. Mein, letzter, mein voll Trank. Ich meine, ich oh, hab eh genug, ne? Oh, wie, worauf willst du denn noch in die Fresse schlagen? Das, das, das, das hilft ja auch nicht, die Verwirrung wegzubekommen, ja? Nur, dass du es weißt. Danke. So, jetzt kill it. Kill it! Nein! Die Kompetenz einfach! Oh, oh. Ah, danke! Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar dazu. Dass sowas auch immer nur mir passiert, ne? Ist ja klar. Wir ja, rettern. Boah, Rettern sieht ja ganz normal aus. Du bist ja kein richtiges Retter, du bist nur eine normale Schlange in einem, in einem Haufen von Kacke. Ja? <lacht> das sieht irgendwie aus wie so ein Haufen Kacke. Anschatz. Das ist ein Geschlänger. Was? Hey! Hey! Komm weg! Du hast keine AP mehr? Was? Na <lacht> ja, toll! Das läuft ja alles schief! Das gibt's doch nicht! Besiegt! Du bist eine harte Nuss, Kleiner! Tja, das ist richtig fast. TM01. Uh. Ah, ah, ah, aha, Das ist Geduld, ne? Was ist das hier? TM aktiviert. Sie enthält Mega-Hieb. Soweit ich weiß, eine normale Attacke, die ziemlich reinhauen kann. Mega-Hieb ein Pokémon beibringen? Nein, noch nicht. Das entscheide ich erst in der nächsten Stadt. Da sind wir nämlich bald. Nach der Höhentür. Ach, Bergturm, man, ich bin blöd. Da werde ich dann nochmal überlegen, ob ich das einem beibringe. Normalerweise bringe ich das oft ähm, Skritte bei, allerdings habe... Also normalerweise, wenn ich das so offline spiele. Allerdings denke ich nicht, dass ich es machen werde, weil es einfach noch viele andere Moves gibt, die ich lernen soll. Ach, du bist also der letzte Trainer und du bewachst ein Item. Nämlich erstmal das Item erkämpfen, hier nicht. Ein Mondstein, Leute. Ihr seht's. Ein Mondstein. Mondstein, okay. Oh, das kann man einem geben. Hm, was es da wohl bringt. Oder welchen Pokémon das geht? Da stand ja überall Nein und Ja und alles. Nein heißt halt, es ist nicht... kann es nicht verwenden. Und Ja heißt, es kann verwendet werden. Hilfe, Überfall. Ach, du bist doch ja nur ein Kind. Hahaha. Ha, ha, ha. Oh Hilfe ein Carpador! Ach warte, das bist ja nur du, sorry. Hahaha, ha, ha, ha, jetzt habe ich dich auch gedisst! Hahaha, ha ha ha ha ha ha mit dein... und dein K-Stone? Ist K... Snow? Nein, oh, ja. Du solltest überlassen, wie gesagt. Ja, gib ihm weg mit deinen Haaren, Alter! Bin ich eigentlich der Einzige, der denkt, dass Kleinschein Haare hat? Schnapp das mal unten rein. <lacht> das würde mich ein bisschen zu interessieren. Level 20, nice. Onyx, wie sagst du, ein Onyx? Du kannst ja schon mit äh, Rocco anhalten, also, ne? Mithalten. Läuft bei dir auf jeden Fall, Dude. <lacht> Ist doch so, oder? Der kann doch locker mit Rocco mithalten. <lacht> Wow, du hast mich total überrumpelt und richtig hart gedisst, Junge. Hier nimm mein Geld und geh. Okay. Sag mir bitte, Gott sagt mir, dass die Hölle vorbei ist. Bitte. Es ist vorbei. Es sieht so aus, als würde man Nein zu mir sagen. Oh, hier sind überall die Verbrecherwander. Was willst du? Geh Erwachsen und nicht auf den Wecker, du Nervensäge! Rocket möchte kämpfen. Also die Rakete. Ein Radikal. Das ist die Weiterentwicklung von Radfratz. Ein, ein lager Wie ich weiß. Äh, äh, ja, was soll man dazu sagen? Es hat starke Zähne und Ach, gehen wir einfach weg. Schwimmen in meinem Aquaknari. Ja, das war gute Grammatik. Ja, mein letzter, mein letzter Trank. Ich glaube, ich muss noch mal in die Stadt gehen. Aber das mache ich dann wirklich offscreen. Dann komme ich später noch mal zurück. Und das ist später, ne? Ja, ich werde definitiv down gehen. Scheiße. Und ich gehe vorher noch mal eben heilen, oder? Ich bin sauer. Tja. Kann ich aber nichts für, Dude. Komm, wir sind fast am Ende. Ich will jetzt nicht noch. Komm. Zubat, geh weg. Niemand mag dich. Habe ich echt keine Tränke, ne? <lacht> das ist einfach nur traurig. Vor allem, da Patix ja noch gar keine äh, Level mehr bekommt, weil er KO schon ist, ne? Oh, was ist. Oh, ein wildes Pipi! Uh. Da haben wir es. Ihr es, Leute. Pipi kann hier vorkommen. Mal schauen, bitte. Ich will nicht one-hitten. Komm. Ja, aber so wenig will ich jetzt auch nicht machen, ne? Komm, Marco. Bitte mach keinen Gesang. Oh, shit. Seht ihr das, Leute? Diese eine Ball. Oh, shit. Schnell, fang es ein. Wo es noch flieht oder mich K.O. schlägt. Pipi wurde gefangen. Nice, Fee. Dieses seltene Pokémon hat durch sein niedliches und zauberhaftes Erscheinungsbild viele Bewunderer. Ja. Pipi wurde auf Gast PC getragen. Gast PC? Hm. Und hier ist der letzte Trainer. Also der letzte normale Trainer. <lacht> Wo kam das denn jetzt hier? Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Was sind Fossilien? Gibt es jetzt Fossilien, die man finden kann? Oh, ich glaube welche. Er hat eine Radfraazie. Das wird mich schon kaum aufhalten, oder? <lacht> oh, oder? Ich meine, ich bin ja schon fast gay. Okay, ich werde Game Over gehen. Mein <lacht> letzter letzte Schwere Trainer, der, der haut nochmal richtig rein. Der hat nämlich richtig gute Pokémon. Die wir auch schon mal hier in dem Tunnel gesehen haben. Och. Hör doch auf mit dem Beep, Beep, Beep, Beep, Beep, Beep weiß, dass ich keinen Trank mehr habe. Das musst du nicht nochmal mit einem Gepiepse zeigen. <lacht> ich habe 4 KP. Ich... Das größte Tut mir leid, ich muss nicht leider Opfern. Wir wollen ja aus der Höhle raus. Ich muss dann leider das Opfer. Aber danke für den Level Up. Ein Level 21. Ach, danke, Es hört wirklich das Gepiep auf. Grrr, das gibt es nicht. Doch, bei Ronna. Wir sind ja am Ende, Leute. Wir sind am Ende. Weil, bevor ich was sage, ihr seht ja, oben sind Fossilien. Die liegen einfach so dort rum. Und der Typ will mir, der will mir erklären, dass er die nicht gefunden hat. Er sucht die noch. Ja, mach mal die Augen auf, da findest du was. Immer diese Arbeit die nichts machen. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Diese Fossilien gehören mir. Oh shit. <lacht> Ein streber mit drei Pokémon und es ist einmal ein Slimer. Und es ist noch ein und es ist Magnetilo und Volteball. Die von vorhin. Ja, ich werde es Slimer noch besiegen. Aber dann werde ich abkratzen. Definitiv. Vor allem weil Elektro äh, sehr effektiv gegen mein Wasser ist, ne? Komm. Es könnte tut mir leid, ich muss dich einfach opfern. Tut mir echt leid. Oh, lol! Oh, oh, oh, oh nein, Alter! Nice! Tut mir leid, das Gepiepse gerade nervt. Aber. Okay, Leute, wenn wir das jetzt schaffen gegen Smogon, dann. dann... Echt, dann Hype in die Kommentare. Einfach Hype! Yeah. <lacht> äh, wieso hat Smogon das Symbol auf dem Kopf und nicht unterm Gesicht? Also, es ist über dem Gesicht, obwohl es eigentlich unter dem Gesicht sein sollte. Fehler. Fehler. Nein! Ach Scheiße. Ich wollte Hype in den, in den Kommentaren. Manu. Komm, unser Loser. Komm, Loser muss aber was machen, oder? Komm, Platscher. Es ging daneben. Was? Platscher. Ach, wie das aussieht. Es hat keine Wirkung. Äh, Zubat. Du bist doch hier du unendlich in der Hülle, ne? <lacht> Was zum Teufel? Wie siehst du aus? Wie, das, ist doch, das sieht doch nicht aus wie ein Zubat. Das sieht aus wie eine, so eine wie so eine Fledermaus aus äh, Schwarz-Weiß oder XY, aber nicht wie. Das, siehst du das? Das sieht sie das? Das sieht doch nicht aus wie so ein süßes Zubat. Ehrlich. Ja, mach halt noch weniger Schaden. Ey. Ohne Witz, ne? Mann, wieso? The just pain Das kann noch ein bisschen dauern. Ja, Danke. Kleinstein, komm. Ich möchte nicht Opa reinschicken in den Kampf. Tackle. Los, greif ihn neu mit deinem Tackle. Natürlich, Kleinstein ist unser Held. Kleinstein ist der beste. Loser erreicht Level 6. Scheiße, ich wollte hier nicht trainieren. <lacht> Kleinsteller erreicht Level 12. LOL Mike besiegt Streber. Ja, na gut, ich gebe dir eins ab. Okay, welches wollen wir nehmen? Das, eher das hier, oder? Helixfuß, weil es gibt hier und... Domfuß. Das ist so eine schwierige Frage. Ich wollte die eigentlich gar nicht mal ins Team nehmen. Das ist so das Ding. Ich wette wohl, wir müssen, ne? Hm. Ach, komm. Ich denke, ich nehme das Helix-Fossil. Ja, komm. Mein Gehirn, das Helix-Fossil. Okay, dann gehört das hier mir. Auf der fernen zionoba insel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus Fossilien Gen-Material-Pokémon zu schaffen. Aber das Problem ist, zu der Insel kommen wir erst am Ende des Spiels. Seems legit, right? Oh boy. Und wir sind draußen! Wir sind draußen! Wir sind draußen! Finally! Route 4, Mondberg nach... Azura City. Wir sind draußen, eine Erleichterung! Hier gibt's. gibt hier kein Item? Standen im ähm, Mimek zwei Männer rum, die einen Mega-Hieb und äh, noch eine andere starke Attacke gegeben haben. Aber anscheinend gibt's sie hier nicht. Vielleicht gibt's es da oben noch was. Mal schauen. Oder halt wenigstens ein Pokéball anstatt ein Dreh. Ja, Pokéball. TM04. Da dachte ich mir doch, dass es hier noch eine TM gibt. Und was steckt denn hinter TM04? Es ist Wirbelwind. Patex vielleicht. Mal schauen, ob ich sie ihm gebe. weiß nicht genau, was jetzt Zwiebel mal genau war. Nein, ich will zum Trainer. Vielleicht kämpft er. Aber das wäre nicht gut, ne? <lacht> nee, nee, nee, nee. Nee, das wäre nicht gut. Was, komme ich da nicht hin? Ich muss da irgendwie hinkommen, aber wie komme ich das? Wenn ich jetzt hier runter springe, komme ich nicht mal hoch. Gut. Es komme ich nie wieder der Turm hoch. Tja, wir erreichten die Stadt Azuria City. Die endlich mal eine neue Musik. Hat die ich feiere. Ja, ja. Aber erstmal Pokémon Center. Oh, schau mal, wie wir da mal wieder haben. Zu dem mit dem wir gleich. Oh, die haben wir auch mal wieder? ne klasse du jemandes das PC. Wann ist das? Äh, das Lagerung-PC. Ablegen. Ich möchte Loser ablegen, denn der ist einfach nur ein Loser. Dann Zubat, denn der ist einfach nur unendlich. Also, wozu brauche ich noch? Kleinstein, denn der ist einfach nur ein, also, einfach nur ein Einstellende K. Okay. K.K. Okay, okay. Und Opa will die auch freilassen. Nice. Also, nicht freilassen, sie Nicht freilassen. Was? Mike hat keine einsatzbereiten Pokémon mehr. Mike fällt den um. Was? Was? Leute. Was zum Teufel ist gerade passiert? Ich hatte... Okay, lassen Sie mir das... Okay, fassen wir das mal ganz kurz zusammen. Ich, ich habe meine Pokémon in die C getan. Meine anderen beiden waren aber schon besiegt, ja? Die waren ja schon besiegt das Spiel nicht? Nö, nee, du musst doch ein Pokémon, ein Kampfregels-Pokémon-Team haben. Nö, einfach so. Ist das dein Da Darf ich alles wieder laufen? Leute, das ist doch so ein Betrug... Äh, nee, nee, nee. Nee. Nee. So, endlich. Ich bin wieder draußen, Leute. Ey, das, das gibt's doch nicht. Habt ihr sowas schon mal erlebt, Leute? Schreibt das mal rein, das. Das ist, echt. das ist echt... ich ist Ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der das erlebt hat, Alter. Das gibt's doch nicht. Komm, ich will jetzt hier äh, heilen, damit ich hier gespeichert werde. Dankeschön, Prof... Äh, Professor Joy, genau. Schwester Joy, dankeschön. Danke. Oh, das war anstrengend. Dieser Bill. Ich hörte für selten, Pokémon würde er alles tun. Wer ist denn dieser Bill? Oh, du schon wieder. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht mit seinem Pokémon prahlen? So, ich hatte hier gerade einen kleinen Cut, denn ähm, irgendwas ist mit meiner Aufnahme ähm, schiefgelaufen. Also es hat nicht mehr aufgenommen auf einmal. Aber es ist eh nicht viel passiert. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, hab ein paar Leuten geredet. Ist nicht schlimm, ich kann es ja noch ein bisschen nachholen und... ähm. Ja, nur, dass du Bescheid weißt. Ähm, ja, dich kennen wir ja, ne? Bill besetzt viele Pokémon. Er hat einige sehr seltene in seiner Sammlung. Okay. Sie alle sprechen von diesem Bill, aber wer ist es? Das? das werden wir bestimmt noch rausfinden. Allerdings ist die Folge so oder so gleich zu Ende, nur ich wollte nicht einfach so die Folge enden lassen, oder dass so du bist. Unser Teammitglied fangen wir dann in der nächsten Folge direkt am Anfang. Oder ein bisschen später, auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir reden jetzt noch ein bisschen mit ein paar Leuten, damit wir die Folge ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Zum Beispiel, Was hast du mit zu sagen, oder? Haben wir mit dem geschwollt redet? Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg? Welchen Laden denn? Welchen Busch? Welchen Busch? Das ist die Arena. das ist ein Markt. Ein Laden. Ich weiß gar nicht, was er meint. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben. Hallo. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Würdest du bitte mein Pokémon mit Pokémon mit ihm tauschen? Was bietet der denn an? Hallo, willst du dein Verputzi nicht gegen einen Rosanna tauschen? Oh, das wäre sogar ein gutes Angebot. Aber ich habe noch keins. Wenn du nicht magst, dann kann man nichts gegen machen. Genau, man kann ja niemanden zwingen dazu. Eine Karte! Hier sind wir gerade. Wir waren... Oh, genau. Äh... Hier, eine City route 1. Ähm... Ich habe weiter und dann waren wir hier. Und Reise ist noch lang, Leute. Ist noch nichts zu Ende. Hallo. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Okay. Ich hätte gerne ein rotes Fahrrad. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Sie will ein Fahrrad, aber will damit nicht fahren, weil es sonst schmutzig wird. <lacht> Sammelt die die etwa, oder was? Was ist mit dir los? Fahrradladen. Fahrrad leicht und schnell mit dem Rad durch höhen und Gras. Na gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann, ob wir wirklich ein Fahrrad bekommen oder nicht. Und ja, würde ich sagen, schalt beim nächsten Mal wieder ein, denn in der Folge wird viel passieren. Wir eventuell die Arena machen, die Stadt erkunden, unser drittes Teammitglied holen. Vielleicht wird unser Patek sich auch entwickeln. Wer weiß. Wenn ihr den Fail auch mochtet, vorhin, dann ja, lasst ein Like da. Schalt, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder ein. Abo dalassen, falls ihr Bock habt. Ja. Äh, äh ja. Tschüss.